Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Studierende, liebe Prüfende, zunächst an der Fakultät SLK, allerdings ähm, möglicherweise auch ist das Thema interessant für Studierende und Prüfende an unserer Schwesterfakultät, nämlich der Philosophischen Fakultät. Wie jetzt ähm, bekannt ist, wird es wohl darauf hinauslaufen, dass wir eine einheitliche Regelung bezüglich der Durchführung von digitalen Prüfungen in diesem Semester gefunden haben. Und es ist ein wenig der Fall eingetreten, den ich befürchtete. Deswegen möchte ich heute Empfehlungen formulieren, wie man die gegenständlichen Prüfungen, die jetzt in den nächsten Wochen anstehen, realisieren kann in einem digitalen Setting. Und ich würde Ihnen ganz gern drei Varianten vorstellen. Und beginnen würde ich mit einer Information darüber wie denn im Moment der Stand ist. Ähm, zunächst, wie Sie wissen, sind Onyx und Microsoft Forms in die Vorprüfung gegangen, um gegenständliche Prüfungen digital durchführen zu können. Ähm, vielleicht ganz kurz zu den jeweiligen Vorteilen des äh, jeweiligen Tools. Onyx ist belastbar bis ca. 300 Teilnehmerinnen und ist weitestgehend, so wie wir das wissen, datenschutzkonform. Darüber hinaus lässt es... Multiple-Choice, äh Single-Choice und vor allen Dingen auch Formeleingaben für die, den Mat-NAT-Bereich zu. Auf der anderen Seite steht Microsoft Forms, das sehr übersichtlich ist, äh, sich intuitiv bedienen lässt, eine niedrige Einstiegsschwelle hat damit, also das heißt für Sie als Prüferinnen sehr, sehr leicht zu bedienen ist und es ist belastbar mit Lasttest äh, bis über 500 TeilnehmerInnen. Das wurde hier an der Technischen Universität getestet, getestet von Kollegen Eric Schob. Zu den Nachteilen jeweils. Ähm, Onyx verlangt eine intensive Einarbeitung und ist ein sehr komplexes Programm, sodass ich nicht empfehlen kann, sich damit im laufenden Semester auseinanderzusetzen. Allerdings ist Onyx möglicherweise eine Option, für gegenständliche Prüfungen im Wintersemester. Bei Microsoft Forms hingegen ist es so, dass ähm, es keine Empfehlungen durch Datenschutz und Informationssicherheit gab, und zwar bis auf Landesebene, also den Datenschutzbeauftragten des Landes. Aber auch hier ist noch nicht ähm, äh, die Messe, jede Messe gelesen, sondern möglicherweise steht auch das, als Option noch einmal für das Wintersemester zur Verfügung. Was bleibt also? Ähm, ich hatte das schon angedeutet. Ähm, wir können die Bordmittel von Opal benutzen und im Sommersemester Take-Home Exams realisieren. Das sind, äh, ist eine Variante, die sich sehr einfach realisieren lässt und tatsächlich von jedem und der prüfenden umzusetzen ist. Ähm, vor dem Hintergrund, dass immer noch das Primat für die digitalen Prüfungen gilt. Was ist an Take-Home-Exams besonders zu beachten? Äh, zunächst, äh, Take-Home-Exams sind kompetenzorientiert und sollten als solche, als offene Formate auch durchgeführt werden. Ähm, des Weiteren sind sie sogenannte Open-Book-Exams, also das heißt, dass die Studierenden alle, Hilfsmittel verwenden dürfen sollten die ihnen zur Verfügung stehen. Entsprechend sollten auch die äh, Aufgabenstellungen in einem Take Home Exam formuliert sein. Zum Dritten, was noch mit dazu dazugehört, ist, dass auch für diese Take Home Exams die Regeln für gutes wissenschaftliches Arbeiten gelten. Das heißt, Plagiate sind genauso zu echten ähm, und zu äh, äh, äh, sanktionieren wie auch das Abschreiben oder ähm, die nicht zugesagte Kollaboration ähm, für eine solche Klausur, auch wenn das natürlich wünschenswert wäre, aber das wird schon gar nicht durch unsere aktuellen Prüfungsordnungen abgedeckt. Wichtig ist, wenn Sie ein Take-Home-Exam entwerfen, dass Sie bitte komfortable Zeitfenster einplanen und zwar bei einer Bearbeitungszeit, das ist ungefähr das, was man geben kann. Sie sollten ungefähr das Vierfache an Zeit einrechnen und zwar für die Ausgabe, die Bearbeitung und die Abgabe der Arbeit. Also bei, 90, bei einer 90-Minuten-Klausur sollten Sie ungefähr 360 Minuten Zeit geben, also ein Zeitfenster von 360 Minuten definieren. Und Sie sollten sicherstellen, dass die Studierenden jederzeit mit Ihnen in Kontakt treten können, um Fragen zu stellen oder um technische Probleme zu besprechen. Hier hat sich an der TU Dresden der Messenger Matrix als sehr stabil und sicher erwiesen. Sie können aber natürlich daneben jede andere Variante auch nutzen. Ich würde Ihnen aber tatsächlich dazu raten, dass Sie so ein ähm, synchron zu gebrauchendes Tool, mit dem man schnell erreichbar ist, verwenden. Wer Alternativen nutzen will, kann auch zum Beispiel einen, äh, einen Chat-Baustein in das WebCMS verwenden der TU Dresden einbauen oder eine, die Foren Kommunikation in Opal im Blick behalten. Das sind natürlich alles Alternativen, die gehe ich jetzt auch nicht im Einzelnen durch. Wichtig ist, dass sie erreichbar sind für die Studierenden während dieser Prüfungszeit oder während dieses Zeitfensters für das Take-Home-Exam. Mit Opal, genau, ein Take-Home-Exam. Sie haben eigentlich zwei Möglichkeiten, die Sie verwenden können. Und zwar ist es zum einen der... Ablageordner, der in jedem, Kursbaustein, äh, der in jedem Kurs äh, angelegt sein soll, oder Sie nutzen den Kursbaustein Aufgabe. Mit, damit ist es möglich, dass man individualisiert äh, die Klausuren ausgeben kann und auch den Studierenden die Möglichkeit gibt, sie individualisiert wieder zurückzugeben. Und das bedeutet schlussendlich, dass Sie sowohl auf die eine als auch die andere Art und Weise die Aufgabe via Opal vornehmen. Und die Studierenden laden aus Opal die Klausur und lösen sie daheim. Die Lösung speichern Sie, das ist wichtig, weisen Sie Ihre Studierenden darauf hin als PDF und benennen sie um, nämlich nach dem Muster Prüfungsleistung, Take-Home-Exam, dann Name des Studierenden oder der Studierenden dort PDF. Das heißt, dass, man, dass wir dann entsprechende Teilnahmen haben, um jetzt in einem weiteren Schritt die Prüfungsleistungen schnell und sauber sortieren zu können. Dafür gibt es nämlich verschiedene Möglichkeiten, wie die Prüfungen wieder abgegeben werden können. Zentral hier erstmal in dieser Lösung ist, dass die Studierenden sich mit ihrem ZIH-Login für die Prüfung ähm, oder den, nur mit dem ZIH-Login den Zugang zur Klausur bekommen. Sie sollten selber prüfen, ob diejenigen, die im Kurs Teilnehmerinnen sind, ähm, sich auch ordnungsgemäß für die Prüfung angemeldet haben. Das müssen Sie als Prüfende vornehmen, diese ähm, äh, Kontrolle. Ähm, und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es ist möglich, diese Klausuren, also die Lösungen via E-Mail zurückzugeben. Und zwar senden die Studierenden dann die Lösung, unter demselben Betreff, mit dem Sie auch die Datei benannt haben, Prüfungsleistung, Take-Home-Exam, Ihr Name. Ähm, zurück an die Prüferin. Das hat den großen Vorteil, dass wenn Sie mit Filterfunktionen, Ordnerfunktionen arbeiten können, dass Sie dann nach dem Betreff äh, eine automatische Sortierung der E-Mails vornehmen und dann sehr schnell ähm, äh, Ordnung in den abgegebenen Aufgaben haben. Wichtig ist, dass Sie die Studierenden darauf hinweisen, dass Sie Ihre offizielle Uni-Mail-Adresse verwenden. Denn dann ist sichergestellt, dass Sie auch unter dem zih login die Prüfung wieder einreichen, also die Prüfung wieder abgeben. Eine zweite Möglichkeit ähm, gibt es durch die Abgabe via Opal. Hier ist es so, gehen wir erstmal den Ablageordner durch, dass Sie den Studierenden die Möglichkeit geben müssen, in Ihren Ablageordner ähm, zentral für den Kurs Ihre Klausur einzuspeisen das Ganze ist sehr fehleranfällig sage ich Ihnen gleich warum, denn die Studierenden müssen Ihre Klausur dann umbenennen wenn Sie das nicht getan haben ähm, kann es sein, dass Sie äh, nehmen wir an, äh, es gibt dann 57 mal Klausur.pdf ähm, dass Sie dann äh, äh, einzelne Klausuren und Leistungen von anderen überschreiben, das soll natürlich nicht passieren da sollten Sie bitte unbedingt darauf achten, wenn Sie den, Kursbaustein, wenn Sie den Ablageordner, den zentralen Ablageordner nutzen. Im Kursbaustein Aufgabe kann dies nicht passieren, ähm, denn hier ist es so, dass ähm, der Ablageordner für jeden Studierenden äh, personalisiert ist und Sie auch dann die Möglichkeit haben, über, den, ähm, äh, über die Funktion Bewertung ähm, die. Klausuren, die Lösungen einzusehen. Was wichtig ist, in beiden Fällen haben Sie zwei Möglichkeiten, die Zeitbegrenzung vorzunehmen. Also via E-Mail ist es ganz einfach. Das heißt, der Ange Eingang der E-Mail entspricht dem Abgabedatum. Ähm, bei Opal ist es so, dass wenn Sie den zentralen Abgabeordner nutzen oder auch den Kursbaustein Aufgabe, das zeitlich dokumentiert wird, wann eine Lösung hochgeladen wurde. Das heißt, auch hier sehen Sie unmittelbar an der Dateibewegung, wann eine Datei verändert wurde. Und das Zweite, was Sie ebenfalls nutzen können, dass Sie den Kursbaustein Aufgabe zeitlich begrenzt sichtbar machen. Das heißt, dass ab dem Aufblenden die Beginn Arbeitszeit beginnt und dann schließen Sie entsprechend ähm, den Kursbaustein oder Sie schließen die Möglichkeit zum Upload von Dateien ähm, zu einer bestimmten Zeit und dann haben Sie das Ganze automatisiert. So oder so ähm, wählen Sie hier für sich die für Sie griffigste und am besten begehbare Variante. Ähm, ich würde keine Präferenz zwischen diesen drei Optionen ausmachen können. Mit der einen Ausnahme, dass die Nutzung des Ablageordners insofern ein wenig gefährlich ist, weil Sie dann darauf vertrauen müssen, dass die Studierenden tatsächlich ihre Klausuren umbenennen. Wenn Sie sich darauf nicht verlassen wollen, ich werde es zum Beispiel nicht tun, dann wählen Sie eine der anderen Varianten, nämlich die Abgabe via E-Mail oder die Abgabe über die offizielle E-Mail-Adresse der TU oder ähm, die Nutzung des Kursbausteins Aufgabe. Ja, das ist in Summe die Lage für das Sommersemester 2020, nämlich digitale Klausuren als take home Exam Und noch einmal ganz kurz, take home exams sind kompetenzorientiert, planen Sie bitte ausreichend große Zeitfenster ein und ähm, stellen Sie sicher, dass die Studierenden jederzeit mit Ihnen in Kontakt treten können. Ich hoffe, dass das für die sie eine Handreichung gewesen sein kann, mit der man die Klausuren im Sommersemester durchführen können, würde mich freuen, wenn Sie sich mit Rückfragen an Ihr jeweiliges Studiendekanat oder den jeweiligen Berufungsausschuss richten. Und ich rechne damit, dass wir spätestens Ende nächster Woche ähm, belastbare Aussagen zu Onyx und Microsoft Forms haben. Richten Sie sich aber bitte schon mal jetzt darauf ein, dass es in der Regel auf Take-Home-Exams hinauslaufen wird. In diesem Sinne darf ich Ihnen einen schönen Pfingsten wünschen und bin ganz herzlich, Ihr Alexander Lasch.